So, wir sind also immer noch beim motorischen Transfer und ich komme jetzt zum Umlernen. Manchmal gibt es im Laufe der Zeit verschiedene Techniken, mit denen eine Bewegungsaufgabe bewältigt werden kann. Wenn man sich das mal beim Skispringen anguckt, da gab es bis ungefähr in die 90er Jahre ähm, die parallele Skisprungtechnik, wo beide Skier parallel unter dem Körper geführt wurden und man dann sozusagen so weit wie möglich gleiten wollte. Die spezielle Technik hier mit den Händen nach vorne war ist durchaus ein bisschen älter und das Foto ist auch ein bisschen älter. Aber die aktuelle Technik ist auf alle Fälle der V-Stil, wo die Skispitzen auseinandergeführt werden und die Skienden zusammengeführt werden. Und dadurch ergibt sich eine, ein größeres Luftpolster unter dem Körper und man kann also ein bisschen weiter fliegen. Und das ist ganz interessant, weil es gab also als so 88, 89, 90, 1990 ähm, diese, äh, diese V-Stiltechnik aufkam, gab es eine ganze Menge Athleten, die ja in, in der Spitze nicht so wirklich damit klarkamen und dann aus der Spitzengruppe so langsam rausfielen, weil sie es nicht geschafft haben, von dieser Paralleltechnik auf die V-Technik umzustellen und Genau das ist nämlich unser Thema, um zu lernen von der einen Technik auf der anderen. Ausnahmen gab es allerdings auch, also zum Beispiel der Jens Weißflog, der DDR-Olympiasieger, ist 1984 bei den Olympischen Spielen erster geworden mit dem parallelen Stil und 1900 1994 in Sarajevo ist er mit dem V-Stil nochmal Olympiasieger geworden. Das heißt, der hat es also hingekriegt. Aber nicht alle haben das Umlernen geschafft und dann stellt sich eben die Frage, was muss denn eigentlich beim Umlernen, was ist beim Umlernen so schwierig? Und ein Problem dabei ist, dass automatisierte Techniken und beim Spitzensport können wir davon ausgehen, dass die Techniken automatisiert sind, dass automatisierte Techniken ohne aufmerksame Kontrolle stabil ausgeführt werden und wenn die Techniken dann aber geändert werden müssen, dann verlangt das Aufmerksamkeit und die Änderung des stabilen Bewegungsmusters geht mit Leistungsverlusten dann einher und das ist sozusagen ein negativer Transfer. Und wir hatten das ja schon mal in einem anderen Zusammenhang, nämlich bei Rückmeldungen und auch bei Instruktionen, dass eine Instruktion, die die Aufmerksamkeit auf Details der Bewegungen lenkt, dass diese Instruktionen eher weniger sinnvoll sind, weil eben es nicht gut ist, Aufmerksamkeit auf die Details der Bewegung zu lenken, sondern die Aufmerksamkeit sollte tendenziell eher auf das Ziel der Bewegung, auf die Effekte gelenkt werden und dann kann man die Motorik mehr oder weniger von alleine machen lassen. Das Problem jetzt beim Umlernen ist, wenn einmal eine Technik automatisiert ist, dann, wenn man dann die Motorik von alleine machen lässt, dann würde sie immer in die das alte Technikmuster reinlaufen, so man also da eben über eine aufmerksame Kontrolle gucken muss, dass die Bewegungskontrolle das neue Technikmuster produziert und das ist eben mit Leistungsverlusten verbunden. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass es zwischen diesen beiden Stilen einen hohen positiven Transfer bei Anfahrt, Absprung und Landung gibt und natürlich war es so, dass die, die sonst im Parallelstil gesprungen sind, im V-Stil sagen wir mal auch deutlich weiter gesprungen sind, als wenn ihr oder wenn ich jetzt sich auf die Schanze stellen würden ohne Vorerfahrung und versuchen würden, die Schanze runterzuspringen, abgesehen davon, dass ich mich das natürlich gar nicht trauen würde. Aber natürlich ist noch ein hoher positiver Transfer zwischen dem V-Stil und dem Parallelstil da, der sich auf so identische Elemente bezieht, wie zum Beispiel eben Anfahrt, Absprung und Landung. Aber es gibt eben auch einen kleinen negativen Transfer in der Flugphase, wo man eben da mal was anderes machen muss und damit kommt man eben dann doch nicht, ja, kommt man in gewisse Schwierigkeiten und dann läuft das alles nicht so fluffig und dann kann man eben nicht ganz so weit ähm, fliegen wie Leute, die das, diesen V-Stil dann automatisiert haben. Ja, und jetzt ist die Frage, wie schwer ist denn dieses Umlernen und wie viel Leistung frisst das sozusagen, wenn man umlernen muss und ich will euch eigentlich demonstrieren, dass man diese Frage nicht vernünftig beantworten kann und ich demonstriere euch das an einem Beispiel, das ich selber kennengelernt habe, wo es um das Umlernen von automatisierten Bewegungen ging und hier seht ihr einen VW Käfer. Der VW Käfer war also das erste Auto, mit dem ich gefahren bin und ja, damit bin ich halt so durch die Straßen gefahren und konnte ganz gut Auto fahren und die wesentlichen Fertigkeiten, die man beim Autofahren benötigt, hatte ich dann auch automatisiert. Bremsen, Gas geben, kuppeln, schalten, blinken, Licht anmachen und so weiter. Ja und meine Freundin, die hatte damals einen R4, auch ein sehr cooles Auto und ich bin dann mal mit ihrem R4 gefahren und zum Glück gab es da einen sehr hohen positiven Transfer. Das heißt, ich konnte ganz gut mit dem Auto fahren und auch Kupplung und Gas und Bremse haben genau gleich funktioniert, wobei die Kupplung war so ein bisschen anders. Die hatte hier so einen Revolverhebel. Hier sieht man, der da unter, ähm, unter dem Fenster oben war, aber das war nicht so das Problem. Das Hauptproblem war tatsächlich beim Fahren, dass der da, wo der VW seinen Blinker hatte, hatte der R4 seinen Scheibenwischer. Und immer wenn ich nach links blinken wollte, ging der Scheibenwischer an und der Blinker nicht. Und das ist mir also eigentlich fast jedes Mal passiert und es war unglaublich schwierig, da umzulernen und dann mich sozusagen auf die konkreten Bedingungen des R4-Fahrens einzulassen. So, und jetzt ist die Frage, ähm, ist das eher positiver oder eher negativer Transfer und wie viel schlechter fahre ich mit dem R4 als mit dem VW. Und das ist eben so ein bisschen davon abhängig, wo gerade dieser kleine Leistungsabfall da ist. Letztlich hat es nicht viel gemacht, dann ist eben immer der Scheibenwischer angegangen und ähm, dann habe ich das gemerkt, habe den Scheibenwischer wieder ausgestellt und habe den Blinker angestellt. Wenn wir aber jetzt mal das Beispiel übertragen auf einen Piloten, der immer mit einer bestimmten Typ von Flugzeug geflogen ist und der jetzt ein neues Flugzeug fliegt und da wo das Laufwerk ausgefahren wird zur Landung, dieser Knopf ist der Knopf, der jetzt den Schleudersitz auslöst. Und wenn der Pilot also tatsächlich ähm, im Landeanflug ist und dann diesen Knopf zieht, dann wird er aus dem Flugzeug katapultiert und das Flugzeug selber ist führerlos und stürzt dann vermutlich ab. Da würde man dann eben sagen, naja, das ist ja ein extrem negativer Transfer und der kann ja überhaupt nicht mit dem Ding fliegen. Und was ich damit sagen will, ist, es liegt so ein bisschen an den Konsequenzen, die es hat, was man an Altem gewohnt ist und was man an Neuem umlernen muss. Wenn die Konsequenzen relativ gering sind, dann wird man sagen, naja gut, dann ist der Transfer, der positive Transfer überwiegt, wenn die Konsequenzen aber katastrophal sind, dann ist es halt, dann ist der würde eben der negative Transfer überwiegen. Das heißt im Prinzip der gleiche kleine Fehler, den man macht, hat einfach ganz andere Konsequenzen. Und das ist so ein bisschen das Problem von einer Beurteilung, wie schwierig oder wie leicht umlernen ist. Welche Konsequenzen hat das Ganze nun für das Bewegungslernen und insbesondere auch ähm, das Bewegungslernen von Anfang an für Kinder? Weil wir haben schon gesagt, dass ausprobieren lassen, Bewegungserfahrungen sammeln, dass das eine wichtige Sache ist, die man auf alle Fälle immer ermöglichen sollte, dass sozusagen das ähm, Prädiktorsystem gelernt wird in einem großen Zusammenhang und natürlich gehört es auch dazu, Fehler zu machen beim Ausprobieren und das ist auch nicht schlimm, weil ähm, aus Fehlern wird man bekanntlich klug, und deswegen gehört Fehlermachen also dazu. Wenn man aber jetzt sozusagen einen Fehler immer wieder wiederholt und häufig macht, dann kann das dazu führen, dass man, dass sich dieser Fehler einschleift und dass man sozusagen aus diesem Fehlerbild gar nicht mehr so richtig rauskommt und denkt, das ist jetzt sozusagen die optimale Technik, die ich Versuche zu automatisieren und das ist dann natürlich blöd, weil da kommt man dann nur schwierig wieder raus. Und deswegen ähm, muss man also als Lehrkraft, wenn man seinen Schülerinnen und Schülern oder seinen Athletinnen und Athleten was beibringen will, irgendwie so, da so einen guten Weg finden, irgendwo dazwischen. Also zum einen muss man ausprobieren lassen natürlich, aber dann muss man eben gucken, wenn einen, ein Schüler mit dem Ausprobieren irgendwie am Ende ist und immer wieder nichts Neues ausprobiert, sondern das Gleiche macht und das eben fehlerhaft ist, dann muss man dann doch ähm, eingreifen und spätestens dann die Fehler korrigieren, weil dann eben mit selber Lernen mehr oder weniger Schluss ist. Okay, das war der Schnipsel zum umlernen und damit sind wir auch mit den Transferphänomenen, die es so in der Motorik gibt, am Ende. Dann wünsche ich noch eine schöne Woche. Bis denn. Tschüss.